Frau Weyrein, wie äh, ist denn die Situation an der Ja, die Gerichtsvollzieherin ist jetzt mit dem Schlüsseldienst äh, zur Tür gegangen. Dann wird äh, der Raum geöffnet, da soll noch Material von den Handwerkern drin sein. Das wird jetzt dann abtransportiert woanders zwischengelagert, wo der Handwerker sich das abholen kann. Und äh, danach wird äh, der Besitz, der rechtmäßige Besitz, des Vereins Freunde der Kaderschmiede den rechtmäßigen Besitzern wieder übergeben.